Hallo, Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video und heute mal was ganz anderes, denn hier ist der Chris Reality dabei. Ja, moin zusammen, Leute. Der Hoshi82 ist auch am Start. Grüße, vom ist. Ja, wer die Kanäle nicht kennt von Chris Reality und Hoshi82, definitiv unten in die Beschreibung schauen und äh, ja, Abo dalassen, oder? Auf jeden, Auf jeden Fall. Fall. Ja, wir schauen, uns, <lacht> genau, wir schauen uns heute einen Trailer an, und zwar äh, Race the Oblivion Afterlife. Und äh, ist ein Horror-Game. was ja ich ja mega gerne spiele und äh, die beiden hier auch. Aber die hab, beiden haben nie Angst dabei, oder? Genau. Nee, ich nicht. Chris schon. Nee, ich auch nicht. Ich bin oh, ja total vor, Du hast sogar Angst <lacht> vor Türen. Das ist eine andere Geschichte, mein Freund. Ja, also das Spiel erscheint erst äh, 2021, also early 2021 glaube ich und äh, jetzt bekommen wir den ersten Gameplay-Trailer, äh, der ist aber in Mixed Reality zu sehen und äh, ja, um was geht es sich? Um, um eine barkley menschen wo man wirklich selber als Geist spielt und äh, ja, man muss dann anderen Geistern scheinbar teilweise aus dem Weg gehen, äh, man bekommt dann nachher auch irgendwelche Kräfte glaube ich freigeschaltet oder habt ihr das auch gelesen? Ja, ja, ja, ja, ja, hab ich. Also man, mhm. man hat wirklich nachher ja, Upgrades, die man dann nutzen kann. Äh, ja, man kann irgendwelche Gegenstände aus der Ferne manipulieren. Das heißt, wir haben irgendwelche Jedi-Kräfte, denke ich mal. Also ganz normale, so ja ganz normale, <lacht> ja, normale Telekinese halt. Ja, so wie so Jedi-Kräfte sagt man ja dazu, oder? Mhm. ja. <lacht> Ja, und auf einmal äh, gibt es dann auch noch geschärfte Sinne. Das heißt, man hört irgendwie in weiter Ferne immer irgendwas flüstern. Inwieweit, äh, weit das uns dann hilft, wahrscheinlich um zu sehen, wo sind jetzt Gegner oder zu hören, wo sind Gegner. Und äh, was war das andere noch? Ich glaube, durch, durch Wände zu gehen. Also, ja. äh, dass man dann nachher wirklich durch Wände gehen kann, weil man den Geistern dann, dann ausweichen muss. Ja, man ist scheinbar nicht der stärkste Geist, ne? <lacht> <lacht> Also ich bin echt gespannt auf das Game und äh, da gibt es zwei Trailer, also einen Announcement-Trailer, ne, wo gar nicht so viel gezeigt wurde jetzt und äh, dann einen, den wir jetzt noch gar nicht gesehen haben, aber wir schauen uns beide Sachen an, erstmal den Announcement-Trailer und danach den, den anderen und äh, ja danach können wir dann nochmal ein bisschen darüber quatschen, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Wollt ihr noch irgendwas zum Game sagen? Fällt euch noch was ein? Nee, außer, dass ich nur wissen will, ob es gruselig wird oder nicht. <lacht> Wenn es gruselig ist, dann können die besten Spielmechaniken auch nichts raus. Also rausnehmen. du hast doch schon mit dem Entwickler geschrieben auf Twitter, glaube ich war es, und die haben ich, dir ja, versichert. Ja, die haben gesagt, Challenge accepted. Nicht, dass es auch schaffen. Also, <lacht> genau, also die wollen wirklich Hoshi zum Gruseln bringen und äh, am besten noch zum Schreien oder zum Weinen. Das wäre noch das Geilste. Wenn wir Hoshi okay, wirklich okay. weinen sehen <lacht> vor <Ja>. Angst. <lacht> ich hätte ich kein Problem mit. Ein Spiel, wo ich mich in der Ecke verkriege und anfange zu heulen, würde ich feiern. Aber ohne Witz hatte ich schon lange nicht mehr. Hatte ich noch nie, ehrlich gesagt. Kann mir auf jeden Fall schnell passieren, sowas, aber äh, gut. Ähm, das spielt ein Universum von. Auch wo äh, Masquerade Vampire Bloodlines spielt, ne? Ja, äh, World of Darkness. Das spielt, World of Darkness, äh, genau. Ja. Also, mir sagt das Universum jetzt außer Vampire Masquerade gar nichts, aber dem Hoshi auch nur aus ja, Vampire, also, oder? Ja, ja, also, ja, gut, ein bisschen mehr weiß ich auch. Also, wie gesagt, das spielt äh, Vampire Masquerade und hier, wie heißt das, Werewolf Apocalypse. Das sind ja die zwei Rollenspielableger von World of Darkness, also die Pen and Paper. Das fing ja mit Pen and Paper an, wie. Äh, Advanced Dungeons and Dragons und mhm. was es da alles noch gibt hier, Shadowrun und, und es gibt jetzt 10.000, also als Rollenspiel und da gab es ja natürlich auch pc Umsetzung von. Naja. Das Bekannteste ist es halt Vampire the Masquerade, der erste Teil und dann Bloodlines der zweite und jetzt kommt ja bei Bloodlines 2. Also den ersten Teil habe ich geliebt damals, <lacht> muss man sagen. Okay, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal ins, äh, ins Monitorhaus, sage ich mal, wo wir uns den Film angucken können <lacht> oder den Trailer. Und äh, ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, ich würde sagen, jetzt beginnt der erste Trailer, also viel Spaß. In Barclay Mansion, even the dead are terrified. Something happened here. Something vicious and cruel. And no one got out alive. Genau, hier sehen ja. wir. Gameplay-Trailer in August und äh, ja, den sehen wir gleich. Ja, gibt es jetzt nicht so viel zu sagen, oder? Nee, nee knackig. Ja, halt nur die Prämisse, dass du halt selber ein Geist bist. Also, ähm, was sagt er noch zum Schluss? Äh, noch mal einmal? Am Anfang sagt er, äh, sogar die Toten haben Angst äh, vor diesem ich, Haus, ne? Ja, genau. Und dann sagt er, äh, hab Angst, was da drin ist oder so und dann sogar du, oder? Nee, oder irgendwie hat sich überlebt oder sogar du nicht. Mhm. Keine Ahnung, ob jeden genau. ist das schon, dass du selbst da drin gestorben bist in dem Haus sich deswegen rausfinden muss, warum, wieso. Warum es rausfinden muss, weiß ich nicht, weil du hast es ja mitgekriegt, aber wahrscheinlich dann irgendwie wieder Amnesie oder keine Ahnung. und Tote, Tote vergessen schnell, ne? Ja, das ja, Einzige Coole an dem Trailer ist ja wirklich, diese. du siehst ja am Anfang nicht, das werden irgendwie Ranken oder Wurzeln und dann siehst mhm. du ja, dass das irgendwie ein Monster ist, wo die Hände weggehen. Ja. Wenn das sowas ist, was du nicht siehst, nur angedeutet ist im Spiel, So also, dann ist das richtig geil, dann würde ich das feiern. Aber wenn das dann wirklich mal straight in the face ist, dass es sofort wie es aussieht. Ja. Also wieder nur aus Jumpscares besteht und... Ja, abwarten. Ja, die Psyche also muss halt mitspielen ne? ja, bei, dem, bei der ganzen Sache. Aber gleich ja. zeigt uns der Gameplay-Trailer ja was. Seid ihr denn bereit für den Gameplay-Trailer? Ja, ich bin bereit. Okay. Ich war noch auf dem Klo, da passt. <lacht> Los geht's. Can you feel it? Can you hear it pounding? Scratching at the walls. Itching to be set free. It's changing you. The dead can understand. Ja. Hm. Ja. Ich habe mich sogar gerade beim Trailer erschrocken. Ich habe es <lacht> <lacht> <lacht> Junge, junge, junge. Aber ja, ich, das Viech ich da vom Schrank kam, oder Ich, ich habe damit gerechnet, aber ich habe mich trotzdem erschrocken, ne? <lacht> Ich habe mich gerade mal, hab ich habe gesagt, war aber jetzt nicht sehr überraschend. Ja, aber mit dem Sound her und so weiter. Ja, was sagt ihr? Man kann hm. immer noch nicht alles raussehen, was es werden soll. Es nee, sieht für mich ich, auch so Hide and Sieg aus. Ja, ja. genau. Das, so, ja. Daran hat es mich auch völlig an, das Spiel Hide and Sieg. Ja gut. Also nicht gruselig. Also ohne Witz. Das hat, also weiß ich nicht. Also spannend, mysteriös, definitiv. Aber ich habe da jetzt nicht wirklich den Horroraspekt gesehen, bis auf den einen Jumpscare. Hm. Und dann diese komischen Arme, die da mal um die Ecke waren. Also Mhm. Also ich hatte noch. Im Grunde genommen hat er zu wenig gezeigt, der Trailer. Ja. Ja, und die, meiner Meinung nach haben sie sich keinen Gefallen getan, das in Mixed Reality zu zeigen. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn sie es wirklich normal gezeigt hätten. Mhm. Bin ich mir aber jetzt nicht sicher. Ja, ja, gut. Vielleicht soll das da halt wirken. du bist halt wirklich drin, anstatt nur. Ich weiß was es ist, nicht. Was, was oh. für eine Engine, Unreal-Engine oder eine andere? Das weiß ich jetzt weißt gar nicht. Du? Habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Schwierig. Auf jeden Fall war das äh, alles so ein bisschen angedeutet, äh, wie ihr eben gesagt habt. Es ist cool, wenn irgendwas angedeutet ist und äh, wie wir hier in der Szene sehen, wo dann auf einmal diese Hände wegziehen und dann die Szene ja, an der Couch, mhm. wo so ein bisschen äh, irgendwie welche Beine oder so auf einmal so. Ja, aber was mir dann Bedenken macht ist zum Schluss, wo er sich in dem Schrank versteckt und dann das Vieh kommt. Dass das ja. die einzigen Gegner sind, die es da quasi gibt. Das macht mir so ein bisschen Bedenken. Dass du mhm. weißt ja, du hörst irgendwie wieder, aha, der ist hinter mir her und du musst dich wieder verstecken. Also, das dieses Standard-Hide and Seek, wie schon gesagt. Oder Alien Isolation oder genau. welche Spiele gibt es ja noch. Amnesia halt, diese Standardmechanik, die schon so genug kämpft. Du kannst sie nicht verteidigen, nur noch weglaufen, verstecken. Du weißt, wann er kommt, du hörst den Sound. Also, mhm. dass das irgendwann immer und immer wieder dasselbe ist und der Gruselfaktor irgendwann komplett verliert. Also, es wäre auf jeden Fall. Es wäre auf jeden Fall cool, wenn, wenn man wirklich äh, Kräfte hätte, wo man sich auch wehren kann die, gegen diese Geister oder anderen Gegner, die da sind. Ne? Ja, da wäre es ja gar nicht mehr gruselig. Ja, aber, ja gut, aber dass man wenigstens ein bisschen eine Chance hätte, sage ich mal. Ne? Ja, gut, das ja ist zwar cool, muss ja auch nicht, nicht sein. Amnesia hat es damals ja auch richtig gemacht. Du kannst sie auch nicht wehren, aber trotzdem war das scheißen gruselig. Das Spiel. Ja, das fand ich auch. Das hat halt von der Atmosphäre alles richtig gemacht. Ich fand auch alles, das komplette Setting, ich, fand ich alles ein bisschen zu mhm. hell ausgeleuchtet. Also ich kann mal ganz kurz, ich habe noch Screenshots, die mit im Presskit waren. Und die mhm. kann ich mal ganz kurz zeigen. Ihr seht die jetzt leider nicht, aber. Ähm Kannst du gleich einmal zu der Stelle da mit der Wand springen, einmal? Ja, kann ich noch machen. War die am Anfang, Ende? Welche Wand meinst du? Äh, da wo der ja abhaut, glaube ich. Nee, am Ende, relativ vor dem Schrank. Noch? Vor den Schrank rennt. Oder das Schwarze da kommt, dann da. Das ja, da war das gerade. Das? Warte. Jetzt stopp. Ja, ja, gut, ist egal. Auf jeden Fall, du hast zwar die Kräfte, wahrscheinlich, wie man durch die Wände gehen kann, aber wie das aussieht, sind das auch wieder feste Punkte. Du kannst durchgehen, wo du willst. Da bist du auch schon wieder limitiert, dass du nur durch diese Risse in Wänden mmh, gehen kannst. Mmh. Das wird wahrscheinlich auch noch was sein. Mein, du mein, meinst du, man kann die nicht selber projizieren? Nee, ich glaube, das sind vorgegebene Punkte, wo du okay. dann durch kannst, wenn du quasi, wenn ein Cool, ich vermute auch, dass die Kräfte einen Cooldown haben, dass du den nur alle, keine Ahnung, zwei, drei Minuten benutzen kannst und dann... Ja gut, ansonsten wäre es ja auch blöd, ne, wenn man das ja, die ganze Zeit dann klar, wenn nutzen du könnte. Aber oder das kommt Punkte da der wieder. Gegner durch. Nee, das nee das da läuft, ja läuft er rein, ja, rein, ne? Naja drauf zu. Das, das wird Funktion so, sein, okay. wo... Er okay. ja, läuft da definitiv ja. drauf rein, ja. Ah, okay. Ja. Hm. Ja, ich bin... Ich bin skeptisch. Und was das hier sein das soll, bin ich mir auch jetzt nicht sicher. Okay, das werden, werden wahrscheinlich Tipps, so. Tipps äh, geben. Ja, es werden so... Oder sind, so, sind so, Erinnerungen. Geistererinnerung, ja, das werden, jetzt die Erinnerungen sein, die du hm. dann irgendwo durch Gegenstände okay. aktivierst, so wie bei Layers of 4, denke ich. Ja, also ja. Monologe werden das dann halt so Projektionen oder ganz damals System, System Shock 2, hm. wo dann halt die ja, okay, äh, ich... Echos der Vergangenheit quasi auftauchen und dann. Da sieht man stark nach der Unreal Engine aus. Ja, ich denke, dieselbe, die die jetzt für die anderen Spiele auch benutzt haben. Ich weiß nicht, welche das davor waren. Da waren, ja, die haben ja schon ein paar Spiele gemacht. Genau, die haben schon ein paar Spiele gemacht. Äh, ich habe die jetzt gar nicht mehr alle auf dem Schirm. Welch Ist doch Fast Travel, oder nicht? Fast Travel, um, ja, ja. Ja, äh, Apex-Konstrukt haben die gemacht. Genau. Und das, das, dieses äh, Stolen Pet. Tale for Stolen Pet, bla bla bla. Genau, genau. dieses Kinderspiel. Hat die dieses Fisherman's Tale nicht auch, oder war das noch etwas anderes? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall wissen die, wie Spiele gehen. Also Apex Construct ja, fand klar. ich, fand also, ich das mega. Sagt, funktioniert. Das wird auch funktionieren und auch alles klappen. Aber oh. wichtig ist, es ist gruselig. Da bin ich noch Ich, ich, ich, ich zeige den Leuten jetzt nochmal so ein bisschen äh, Screenshots, die dabei waren beim Presskit. Und äh, ja, hier sehen wir, wie auch irgendein Monster auf uns zugeht. Gut, ihr seht das jetzt leider nicht. Hier sehen wir, wie wir uns verstecken vor irgendeinem Monster an. Ein Kinosessel sieht, sieht für mich so aus. Dann haben wir. Er spielt ja in, in Hollywood, in der in der äh, in der Menschen in Hollywood. Ja. Ich denke auch, dass das dann so ein großer Kinosaal oder sowas da drin ist. Also man, ist man sieht immer Kino. welche Szenen, wo man sich irgendwo scheinbar versteckt. Und äh, ja, das das äh, zeigt wieder so ein bisschen ja, hide and Seek, wie ihr schon sagt. Ne? Ja. Ja. ja Wenn es so gut ist wie bei Alien Isolation habe ich nichts dagegen, aber das mhm. sieht wirklich sehr danach aus, dass das irgendwann zu offensichtlich ist und du irgendwann auch keine Angst mehr hast und dann denkst so ja, bevor ich da jetzt mich wegrenne, lasse ich mich einmal schnappen nach den Checkpoint und weiß dann, was ich machen muss. Das weißt du, nach dem Motto. Oder? Ja, klar. Ja. Im Hintergrund habt ihr gesehen, Fast Travel Space. Ja, würde ja. ich, finde, das, ja, habe ich auch gerade gesehen. <lacht> finde ich auch ganz witzig und das ist die Kreatur, wo ich mich eben erschrocken habe. <lacht> ja. ja, also, ich bin auf jeden Fall trotzdem gespannt. Als Horrorspiele bin ich immer drauf gespannt und ich habe auch immer ja. Respekt davor, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ja, ihr könnt das nicht nachempfinden oder wenigstens ein bisschen. Ach, was, Ach, ein bisschen schon, ja. Aber was sie noch machen müssen, ich hoffe, dass sie das reinbringen, dass man da nicht mit allem, aber mit relativ viel interagieren kann. Wenn du jetzt zum Beispiel das Bücherregal hinten im Schrank siehst. Mhm. Das ist eine Textur. Obwohl das keiner machen würde, in VR würde ich einfach... <lacht> Mit der Hand aber durchwischen und die ganzen Bücher rausschmeißen. Einfach nur, weil es in VR funktioniert. Manche ja. Sachen mir natürlich cool, aber wenn das dann wieder alles statisch ist, du kannst da gar nichts angreifen. Aber, aber dass da ähm, ein mehr Interaktion drin ist. Das, das Game erscheint ja für alle Plattformen, ne? also Steam, Oculus, ja, Oculus ja, Quest. Ja. und Ja, der benutzt ja auch eine Quest in dem Mixed Reality Video. Genau, mhm. und ich, ich denke mal. Ja. Ja, das wird's... kann man halt anpassen. Also das kann man anpassen. Man kann die Physik in PC-Version drin lassen und in Quest rausnehmen. Das ist jetzt nicht das Problem. Nein, aber ich sage ja nicht, dass du jetzt jedes einzelne Buch aufheben kannst. Aber dass da in VR, dass die Entwickler anfangen, wenn wir Gegenstände zu Ja, das, das, das, das ist mega wichtig in VR. Ne? Dass wir wirklich alles, was da irgendwo rumsteht, rein, anfassen können. Half life Alex alles angrabbeln konntest. ja. ja. Mhm. Auch nicht alles, aber vieles. Und das hat eigentlich schon gereicht. Sehr, sehr viel, muss gut. ich sagen, ja. Ja, aber Half-Life Alex ist auch noch mal eine ganz andere Hausnummer, ne? Die haben da wahrscheinlich ganze Teams, die nur optimieren, ne? Ja, ja das, also, das ja, mittlerweile können aber viele physikalische Objekte dargestellt werden, das ist jetzt nicht das Problem, also... Das ja. Ist ja. Ist ja auch egal, ja. Es muss gruselig werden, das ist das Wichtigste. Gruselig genau. und natürlich auch gut und bugfrei, ja. ne? Ja. <lacht> ja, wer weiß, vielleicht kriegen wir noch irgendwann einen Test-Key und äh, können euch das vorstellen. Uh, werden wir mit Sicherheit dann nochmal eventuell einen lustigen Livestream yeah. von machen. <lacht> das ist auch eine Idee, das stimmt. Ja, cool. ja. ja. Fast Travel Games, if you see this. Uh, I was the one on Twitter who wanted <lacht> uh, a challenge to be scared as hell. send me a key. I will check if I'm scared as hell. <lacht> ja. Okay, Leute. Ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Die beiden können sich jetzt noch verabschieden und ich sag schon mal, ciao. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Lasst ein Abo für alle da. Tut keinem weh. Und ein Like. Ende über die Bettdecke lassen. Genau. <lacht>